Ja, der magische schalter der hat wirklich was geschalten ich habe da in den comments nämlich einen kommentar vom ja ist nicht viel aber M Molder hat kommentiert juhu eine kleine berühmtheit also neben dem stefan von overunity.com und actioner eigentlich sind sie alle hier berühmt ne? ist erstmal wurscht jedenfalls ähm, mir ist das schon besser aufgefallen dass der mark auch meine videos schaut und ja bin ich halt mal drauf gegangen und wie der Zufall dann so spielt, ja, habe ich mich da mal ein bisschen durchgezappt durch seinen Kanal. Und da ist mir das hier aufgefallen. Schutzimpfung für Kinder, Videoantwort auf Vitamin D. Ja, ich habe mal kurz reingeschaut, Mark, ähm, bis zu dem Punkt, als du gemeint hast, dass ihr alle, also deine Frau und du, dass ihr alle Standardimpfungen habt machen lassen und so weiter und so fort. Ja, und dann habe ich mir überlegt, hm, ja, was machst du denn jetzt? es sind mir ganz schön viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Ja, aus dem Grunde nämlich, weil ähm, ja, wir selber, wir haben ja die Zeit ganz gut überstanden. Ne? Ich meine, wir sind jetzt so, pff, du bist bestimmt noch so um die 30, war Also 30 Jahre auf der Sklavenseite, in Anführungszeichen, ganz gut überlebt. Auch mit allen Impfungen, die wir bekommen haben. Super kleine Nebenwirkungen, gut, ein bisschen Hormon. Störungen und so weiter, naja gut, kann man alles mal noch so einfach so hinnehmen. Könnte weitaus schlimmer aussehen, sagen wir es mal so. Ja, trotzdem, Vitamin D ist jetzt gerade ziemlich aktuell, ne? wird den ganzen äh, Babys eingeflößt, habe ich so mitbekommen. Und früher war es ja so ein bisschen Mode gewesen, dass den Babys so Flur eingeflößt worden ist. Ne? Das machen sie jetzt nicht mehr, ne? ist jetzt nicht mehr aktuell, ne? jetzt ist Vitamin D aktuell. Ja, wenn man sich jetzt so über den Sinn und Zweck von Vitamin D ein bisschen äh, informiert, ein bisschen schlau macht, ja. wenn man das so schlau machen nennen kann, ähm, da fällt einem auf, das sind sie weg, doch hier sind sie, dass die Tabletten hier, ne, Vitamin D, dass das angeblich dafür da ist uns die Stoffe zu geben, die uns normalerweise hier die Sonne gibt. Hm. Tja, Sonne, wir brauchen Sachen, damit wir Stoffe produzieren, die uns normalerweise die Sonne geben würde. Und da muss ich jetzt eigentlich weiterreden. <lacht> hm. Wer da mal ein bisschen tiefer ins Kaninchen äh, in den Kaninchenbau schauen will, der kann ja da einfach mal aus das Experiment für 1972 eingeben. Und ja, da ist es ja schon. Ne? Übersetzung aus dem Englischen liest euch einfach mal durch, zieht dann mal ein paar Schlüsse zu dem, was aktuell bei uns so am Himmel los ist. Ja, und dann diskutieren wir mal, oder? so, also, und zum Impfen allgemein, also ich möchte das jetzt nicht noch mal ganz ausholen. Einfach nur mal drei Wörtchen: Louis Pasteur. Ne, das ist der Typ, auf dem unser ganzes dieses ganze Impfgebäude aufgebaut wurde und die drei Wörter einfach mal eingeben, nicht unbedingt das erste nehmen sondern mal, ja das dritte ist ganz gut etwa ne? Jenner und Louis Pasteur einfach mal so durchlesen und mal gucken was die Süddeutsche Zeitung 1995 da ganz offiziell drüber ausgebracht hat So viel zur Verschwörungstheorie